Hallo, ich bin Jim Martens und in diesem Video zeige ich Ihnen etwas über ähm, die Menü, die Widget Konfigurationen, Links und Link Kategorien. Wir haben ja bereits das Default Menü mal erstellt, gehen wir auf Menü bearbeiten gleich. Zunächst aber nochmal mal ein Menü hinzufügen zeigen. Muss man erstmal so den Namen geben. Äh, Im nächsten Schritt ähm, Kommt man dann schon aufs Bearbeiten mit dem Namen, den man eben gegeben hat, ähm, und den Standard-WCF-Menü-Einträgen, also denen, die man vorher dort getätigt hat? Das wird nicht dauerhaft aktualisiert, sondern nur einmal am Anfang eingefügt, ähm, aber es erleichtert einem halt äh, das Erstellen eines vollwertigen Menüs. Man kann jetzt hier im Nachhinein, oder ja, man kann hier relativ einfach Kategorien und Seiten hinzufügen. Fügen wir mal so die nicht kategorisiert äh, Kategorie hinzu. Ihr landet dann unten. Wenn man das erste Mal klickt, dann bewegt sich es irgendwie nicht. Warum auch immer. Beim zweiten Mal funktioniert es dann. Machen wir es mal an die zweite Stelle, klicken auf Sortierung speichern. Gehen ins Frontend auf äh, Dashboard und sehen dann. Funktioniert ja gar nichts. Naja, Menü selber wird auch nirgendwo verwendet. Also erstmal Template auflisten. Standardinhalt Kategorie. Und sagen hier, wir wollen das Default-Menü benutzen. Das machen wir dann auch. Oder gespeichern. Klicken auf Neuladen. Und nichts passiert. Weil unter Layout verwalten die Startseite, Dashboard und dann auch halt noch kein Template markiert hat, was dieses Menü verwendet. Gehen wir also zunächst erstmal auf einen Inhalt, wo dieses Template, was wir eben bearbeitet haben, äh, aktiv ist und dann sehen wir auch, hier ist ein Eintrag im Menü vorhanden. Ähm, jetzt sagen einige sicherlich, naja, schön und gut. Kann man das nicht auch mit dem Seitenmenü machen? Weil nach dem Motto, ich will ja nichts. Mir reicht das Seitenmenü aus, ich brauche nichts weiteres. Nun gut, wir wollen es im Hauptmenü haben, ne? nicht, im, äh, nicht da unten. Ne? Wir brauchen keinen übergeordneten Menüpunkt, äh, wir wollen das Ding äh, nicht kategorisiert nennen, ne? im Deutschen und im Englischen hat es den Namen dann Uncategorized. Dann kommen wir auch schon zum ersten Problem. Ne? Es, soll ja kein, es soll ja eigentlich ein interner Link sein. Wir können aber nicht die Option interner Link nehmen, weil gar kein Controller im Link vorhanden ist. Wir müssen also bei externer Link gehen und dann den ganzen Link eingeben. Ähm, dann kopiere ich einfach mal am besten diesen ganzen Kram. Füge den ein. Und klick auf Absenden so unter Dashboard, wo das WCF-Menü verwendet wird, sieht man dann auch nicht kategorisiert und das ganze Ding funktioniert dann auch. Aber ist natürlich nicht toll, weil kompletter Link angeben. Wenn man jetzt auf eine andere Domain umzieht, ist das ja nicht so toll, muss man alles wieder abändern. Oder auch nur, wenn man auf der gleichen Domain Fahrt Pfad ändert, muss man wieder alles ändern, ist ja nicht so toll. Sagen wir mal, okay, vielleicht funktioniert das dann, wenn wir einfach so eingeben, ne? So nachdem die Motto ein bisschen austricksen. Die hm? ganze ja, Hälfte stimmt's. Es ist immer noch ein Link, der dann gebildet wird, das heißt, der ganze Teil vorher wird ergänzt. Und in diesem Fall würde es sogar funktionieren. Aber nur weil das Ultimate CMS als primäre Anwendung gewählt ist, wählt man jetzt das Burning Board als primäre Anwendung, dann funktioniert dasselbe Spaß schon mal nicht mehr. Na? Deswegen möchte man nicht diese Lösung nehmen über das Seitenmenü, sondern ähm, man möchte durchaus äh, diese Menüs verwenden. Zugegebenermaßen haben die einen Nachteil und zwar ja, werden die im Nachhinein, also auf nicht-Ultimate-CMS-Seiten, also auf allen Sachen, die jetzt nicht direkt mit Controllern des Ultimate CMS bearbeitet werden, ähm, Ja, werden sie per JavaScript im Nachhinein eingeführt. Also so beim Dashboard, bei Forum, Mitglieder, allen anderen Seiten. Ähm, und das ist natürlich ein Problem bei einer Seite mit viel Inhalt. Dann hat man am Anfang das WCF-Menü geladen und das Custom-Menü wird später geladen. Wenn das mehr andere äh, Einträge hat, dann nervt das richtig. Wirkliche Lösung dafür gibt es nicht. Eine Behelfslösung wäre einfach die gleichen Einträge, die man in dem fertigen Menü hier hat. Einfach schon mal auch im WCF-Menü einzutragen. Und dann, ja, wenn dann die Seite fertig geladen ist, stehen die richtigen Links dran. Ist aber wie gesagt nur eine Lösung, wenn man halt nur ein Menü nutzen möchte. Es gibt auch Widget-Konfigurationen, die ich auch noch zeigen möchte. So, hier haben wir jetzt die widget konfiguration Default. Ähm, das funktioniert wirklich wie, wie unter Community Dashboard. Also, funktioniert gleich. Kann man hier mit Drag and Drop die Reihenfolge verändern und danach auf Sortierung speichern gehen. Möchten wir jetzt mal, dass das hier benutzt wird. Dann gehen wir auf Inhalte, Templates auflisten, und sagen jetzt bei unserem Standard Template, dass es bitte anstatt der Dashboard Konfiguration, Standard Dashboard-Konfiguration dieses Default Ding nutzen soll. So. Gehen wir auf DockCad, wovon wir wissen, dass es dort die äh, Sache benutzt und sehen da, aha, da ist es. Und so quasi als Beweis, dass ich ja nicht mogel irgendwie hier nochmal draufklicken können wir Techcloud an die fünfte Stelle setzen, vor die Links und das ganze aktualisieren und dann landet Dashboard at an da. Na. Eine interessante Dashboard Box ist natürlich auch Links. Das hat was mit äh, diesen Links hier zu tun. Am Anfang hat man äh, wirklich nur diese Link-Kategorie, kann man deswegen auch nicht löschen. Äh, ich hatte jetzt auch noch Block Roll erstellt. Unter Links habe ich jetzt Wikipedia-Link erstellt? Da kann man äh, wirklich fast alles eintragen, was man möchte. Momentan halt gibt es noch den Bug, dass es äh, nur www und, und halt ohne www akzeptiert, aber zum Beispiel EN. was ein gültiger Link ist, akzeptiert es nicht. Ähm, also, selbst wenn man jetzt Links erstellt hat in den Kategorien, wird es noch nicht angezeigt in der Dashboard. Deswegen geht man jetzt auf Dashboard, Seitenleiste, weil es eine Box in der Seitenleiste ist und äh, kann hier einstellen, aus welcher Linkkategorie Links angezeigt werden sollen, wie viele Links maximal angezeigt werden sollen. Ähnliche äh, oder Weitere Einstellungsmöglichkeiten für Ultimate CMS Boxen sind halt die Letzte Inhalte, gibt an wie viele Inhalte maximal hier auf der rechten Seite angezeigt werden oder Letzte Inhalte. Und unter Inhaltsbereich finden sich die Einstellung hier für letzte Inhalte, wie viele Inhalte im Inhaltsbereich angezeigt werden sollen. Das betrifft dann wirklich nur äh, das Dashboard, also diesen Bereich. So, das war's mit dem eigentlichen Inhalt des Videos. Es gibt jetzt noch Benutzergruppenrechte. Aber die sollten eigentlich relativ selbsterklärend sein. Wenn Sie noch Fragen haben, gehen Sie auf betaplugins selberde oder halt www am Anfang ist das gleiche, kommt das gleiche raus und äh, hier in diesem Bereich gibt es immer die letzten Neuigkeiten, wenn sich was tut und äh, man kann die News im Nachhinein auch da nachlesen. Die aktuellsten Versionen gibt es immer unter Download, wobei das hier eine komplette Neuinstallation ist inklusive Framework. Und wenn man zum ACP installieren möchte, geht man oben auf ACP-Installation und hat es dann da. Ich danke allen fürs Zuhören, Zusehen. Das ist das letzte Video dieser Reihe. In Kürze erscheint die, das erste finale Release. Um, ja, Wenn Sie weitere Fragen haben, dafür gibt es das Forum. Und ähm, würde mich freuen über eine aktive äh, Beteiligung auch nach Release oder erst recht nach Release, was neue Feature-Wünsche angeht, aber vor allen Dingen auch äh, Weiterentwicklung der Seite. Ansonsten ja danke ich Ihnen nochmal fürs Zuschauen. Ähm, hoffentlich hat es Ihnen geholfen, in einer oder anderen Weise. Und ähm, bitte dann doch die manchmal technischen Probleme zu entschuldigen, die es bei der Aufzeichnung gab, dass man mal im Hintergrund etwas gehört hat, was man eigentlich nicht hören möchte in so einem Video. Ließ sich leider nicht immer ganz vermeiden. Und, ja, danke fürs, Auf-, fürs Zuhören.